Die Studenten müssen neben der Fähigkeit zu lernen auch noch Organisationstalent beweisen. Beispiele dafür sind die Zeitanteilung vor Prüfungen, die rechtzeitige Anmeldung zu diesen und das im Auge behalten von Deadlines. Diese zusätzliche Arbeit ist für viele eine weitere Stressquelle. Außerdem zieht eine suboptimale Organisation oft negative Folgen mit sich. Bei schlechtem Zeitmanagement einer Prüfungsvorbereitung droht eine schlechte Note und wenn eine Anmeldefrist für eine Prüfung verpasst wurde, waren alle bisherigen Anstrengungen für dieses Fach umsonst. Damit das nicht mehr vorkommt, haben wir eine App für euch. Sie hilft euch bei der Zeitanteilung und erinnert euch rechtzeitig an Fristen. Die App bekommt eure Fristen direkt von der Uni und erinnert euch rechtzeitig an sie. Auch andere Informationen wie ein Raumwechsel können so schnell weitergegeben werden. Wenn ihr dann die App öffnet, könnt ihr direkt einen Arbeitsplan für diese Frist erstellen. Ihr gebt die geschätzte Arbeitszeit, die Tage, an denen ihr daran arbeiten wollt und ein Zwischenziel für diesen Termin an. Damit bleibt ihr motiviert und arbeitet effizient. Ihr könnt dann eure Lerntermine in eure Kalender-App exportieren. Die Lernzeiten werden dann um eure anderen Termine herum verteilt und ihr habt dann einen perfekten Überblick über eure Zeit.